Ein lieber Bekannter von mir hat so sehnlichst auf die Pension gewartet. Er hat gesagt, in zwei Jahren werde ich nach Afrika reisen. Ich werde, ich werde dies und jenes machen und ich werde mir das kaufen und ich werde es mir gut gehen lassen. Ich werde viel weniger arbeiten, es wird mir gut gehen und ich freue mich so sehr darauf. Am Tag, wie er den Bescheid bekommen hat für die Pension. Hat er diesen Bescheid noch seinen Freunden gezeigt? Hat er gezeigt, hey, ich bin in Pension. Wow. Vier Stunden später, das ist wirklich echt wahr. Vier Stunden später ist dieser Mann tot. Ein Unfall, ein tragischer Unfall. Er hat so viele Jahre darauf gewartet, dass sein Leben schön wird, angenehm wird, leicht wird. Vier Stunden nach dem Bescheid von, seinem, von seiner Pension, tot. Was sagt uns das? Egal in welcher Situation, in welchem Alter oder wie es momentan ist, warten wir nicht, dass irgendwann mal, es besser wird. Machen wir es jetzt besser. Jetzt. Hier und jetzt. In diesem Moment. Jetzt. Komm jetzt in die Freude. Komm jetzt in die Fülle. Komm jetzt in, die, in deinen Fluss. Komm jetzt in deinen Flow. Wie das geht? Es gibt tausende Möglichkeiten. Es gibt hunderte Coaches. Tausende Coaches. Es gibt gute Coaches. Wenn du das Gefühl hast, ich bin der Richtige für dich und du willst wirklich auf die nächste Stufe kommen, du, wir, du willst wirklich weiterkommen, dann bin ich vielleicht der Richtige. Damit du jetzt schon genau das Leben kannst, was du möchtest. Und nicht erst in einigen Jahren, nicht erst in zehn Jahren. Das ist langweilig. Wir haben gesehen an diesem Beispiel, er hat so lange gewartet auf diesen einen Moment und dann vier Stunden später. Over. game over. Viel Freude in deinem Leben, mach's gut, pass gut auf dich auf und vor allem hau rein, das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Video. Piatti.